Die Blinde Kuh ist eine deutsche Suchmaschinenseite, speziell für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Es gibt das Projekt bereits seit 1996. Die Kindersuchmaschine zeigt nur überprüfte und für die Bedürfnisse von Kindern angepasste Webseitenvorschläge an, wodurch eine sichere und einsteigerfreundliche Suchumgebung angeboten wird. Bei der Suche werden nur Ergebnisse von bestimmten Seiten angezeigt, die im Vorfeld überprüft und ausgewählt werden. BlindeQEV ist ein ehrenamtlicher Verein und ermöglicht einen einfachen Einstieg ins Internet. Auf der Seite von BlindeQ können wir auch einstellen, welche Themenbereiche uns besonders interessieren, wie beispielsweise News, Videos oder Spiele. Diese Bereiche werden auch Bausteine genannt,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 welche Art von Suchergebnis angezeigt wird. Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken und schon kommt man zur Suchmaschine.